Auch schon ein bisschen Geld auch bekommen, ja. So, ist auch ein Markt wieder. Ja. So wird auch schon voll beladen hier der Roller, ja. Ja. Sieht auch ein bisschen unstabil aus, ja, aber da so ist es dann, ja. ja die machen das nur ein bisschen Geld zu verdienen damit die auch schon leben können ja. also das geht nicht um reich zu werden ja also geht nicht ja. weil die nur so nur ein bisschen Gewinn davon bekommen das ist genauso das gleiche wie die viele Geschäfte links und rechts der Straße da sind auch schon viele Geschäfte da da machen die dann oft dann auch als ein Neben Verdienst, ja, für ihren Nebenverdienst, wenn die dann zum Beispiel Beamten sind, ja, dann machen die dann auch schon als Nebenverdienst, ja, weil Beamten oft auch schon, sie meinen, dass das Geld nicht ausreicht ja für den ganzen Monat. Ja. Die Lösung wäre dann auch dass sie dann auch schon von der Bank ja, irgendwie mal Darlehen bekommen, ja, zum Hausbau, um Hausbau zu finanzieren zum Beispiel. Ja. Weil es ist halt schwierig, so viel Geld auf einmal zu bekommen, ja, weil sie dann kein eigenes Geschäft machen, die sind einfach mal so ein Beamter oder Mitarbeiter. Ne? Ja. Und kriegen sie da Lehen von, von der Bank. Ja? Oder sie kaufen ein Haus von einem Bauunternehmen, ja? dass die dann dafür viele Jahre in Kredit zahlen müssen. Ja? Das kann auch schon 20, 25 Jahre da waren. Ja? Deswegen gibt es auch schon äh, so ein Programm von der Regierung, dass äh, also die sogenannte 1000 Häuser für Beamten sowas, was. Ne? Also, es gibt, wird, da werden kleine Häuser gebaut und es nur für die Beamten ja, ganz einfach ja? und das müssen die dann in Raten zurückzahlen. Ja? Also, das kann wie gesagt. 20 Jahre da waren, 25 Jahre da waren und so weiter. Wie ne? geht man denn mit den Armen und Ah ja. Ähm, ich würde sagen, in dem Dorf, ja, oder jetzt auf dem Lande, sagen wir mal jetzt hier äh, in Guta. Oder außerhalb der großen Stadt. Ja. Da gibt es keine Obdachlosen eigentlich. Da gibt es nur die armen Familien, die vielleicht so in einfachen Häusern wohnen. Ja. Aber Obdachlos sind sie nicht. Ja. Obdachlos sieht man ja nur in großen Städten. Wie Java zum Beispiel, äh, wie auf Java, wie äh, in den großen Städten der Jakarta oder Surabaya zum Beispiel. Da kann man ja sehen. Ja. Aber hier hat hier das auch schon. Haus, ja, aber vielleicht ist es so einfach. Vielleicht wie ihr seht, wie ihr seht, hier gerade während der Fahrt hier links und rechts der Straße. Ja, oft äh, haben die dann auch schon einfach einfache Häuser da. Die können auch schon die haben schon vier Wände, auch schon Dach über dem Kopf. Und die haben kein Problem. Ja, so ist der Vorteil fürs Leben in einem Dorf, ja, dass man schon äh, so leben kann. Also wie sagt man, äh, dass man die vier Wände hat, ja. Aber in der, in der Städte natürlich, das kostet alles, ja. Deswegen schlafen sie dann auch schon im Freien manchmal, ja. Oder an, auf Gehsteigen, ja? Ja, die Armen bei uns hier, können das schon auch schon auf dem lande auch schon dreimal essen ja? die haben schon reis ja? vielleicht das problem äh, wäre dann vielleicht wenn die krank sind ja? dafür gibt es auch schon krankenversicherung von der regierung ja? für die einheimischen die dann äh, das nicht leisten können wenn die dann äh, zum krankenhaus gehen müssen weil sie krank sind dann wird alles dann von der Regierung bezahlt ja, ja also da werden die dann schon von der Regierung unterstützt ja. ja. Mit dem Roller wäre zu weit nach Norden zu fahren. Ne? Ja. <lacht> genau. mehr Dörfer, durch die Landstraßen, Mit so viel Verkehr, dann kann man schon ein bisschen mehr genießen als nur die Fahrt durch den schweren Verkehr. Ja, auch schon mehr Reisfelder, ja, so also eine mehr grüne Landschaft. Hier mitten in dem Dorf. Der <lacht> die tragen alle Mädchen diese Kopfbedeckung ja? und die Jungen, die tragen diese Mutze. Ja? Die schwarzen Mutzen, schon die typischen Mutzen von den Muslimen. Ja? Aber es ist dann... Äh, schon national geworden, ja. Das tragen auch schon viele hier ja. bei uns, ne? Was? Hast du Deutsch gelernt? Äh, ich habe ja das studiert damals in einer Uni auf Java. Ja. ja. ja also da waren die Dozenten aus der, von der Guter Institute auch. Ja. ja. Äh, die haben uns unterrichtet, ja. Und ja, besonders die Arbeit, ja, das äh, spielt auch schon eine große Rolle, ja, bei der Bildung der Sprache, ja. und ja, dann habe ich schon, wie gesagt, schon seit langem jetzt gemacht, ja, und ja, das war halt, ja, das äh, habe ich schon, schon also ich meine, dann rede ich dann fast jeden Tag dann über Deutsch. Dann, ne? ja. Ja, und ja, das kann ich dann auch schon mehr lernen, ja? von der Sprache ja? ist dann immer genug Wasser, deswegen sieht man schon viel, viele Reisfelder hier. Also die Reispflanzen brauchen immer viel Wasser dafür, ja. Durch das, das Bewässerungssystem, ja, dann äh, gibt es ständig Wasser äh, für die Reisfelder. Ja. am Anfang damals Deutschlehrer werden, ja? weil Deutsch damals auch schon der Schüler unterrichtet wurde. Ja, ja und äh, habe ich gesagt, ja dann wir fanden äh, Englisch äh, war schwierig, ja? okay. und wir dachten, dass wir eine Lösung, weil, weil man es dann irgendwie mal so liest, wie es geschrieben ist, ja genauso wie unsere Sprache. Ne? Wie indonesisch ja also ich wir dachten dass oder ich dachte das wäre so eine einfache sprache ja? am anfang ja? und habe ich gedacht ja das kann ich dann lernen wenn es so wenn es so einfach ist ja? weil es nur so äh, gelesen wird wie es geschrieben ist ja? genauso wie in unserer sprache ne? aber eigentlich das war falsch ja je mehr man das lernt desto schwieriger ja. Das war ne? mit der Grammatik noch viel komplizierter als Englisch, ja? Ja, das ist so. Ja, und, aber ich muss sagen, das, das habe ich geschafft schon, ja? Also ich meine, ja, am Anfang war halt schwierig, aber ich war, ich war ja schon dran. Ich muss dann, wenn ich dann, oder wenn wir dann entschieden haben, also das zu lernen, dann musste ich dann, also bin ich dann nach Java gegangen, ja, und... Hat meine, haben meine Eltern das bezahlt, ja. Also die Fahrt nach Java und hat damals auch schon so lange gedauert, bis man dort in der Stadt Yogyakarta ankommt. Ja? Und habe ich gedacht, ja, ich, die Eltern haben das alles schon bezahlt und ich muss das jetzt weitermachen. <lacht>